Also, ich will noch ganz kurz einmal den Partisan machen und dann noch eine diebscha mission Dann müsste es eigentlich auch schon gewesen sein für hier. Ich habe noch eine Aussicht. Ach nee, ernsthaft? Zählt dafür hier rein? Der Zelt für hier rein. Nein. Ich kann meine Aussichtspunkte nicht fertig machen jetzt. Aussicht habe ich übersehen. Ach, scheiße. Sicher? Ne, ich kann meinen Ausfallschritt noch nicht, das nervt. <lacht> So. Wo ist sie? Da ist er. Sie. Ups. Also so. Taschendiebschalten, dann gucke ich kurz in den Aussichtspunkt, weil das kann ja nicht sein. Ich bin doch gar... Kein... Nein, ja, da, n -n. Wobei, Aussichtspunkte übertragen sich 100 pro, das weiß ich. Ist da hoch. ist ein wenig Geld? Nein. Mit Kreis, dass ich die Kante greifen kann, kann ich auch nicht mehr. Das ist. Das habe ich komplett verlernt, natürlich, weil ich jetzt eine, einen Rang verloren habe. Macht doch Sinn. Dass ich so basic Sachen wie greifen und einen Rückschritt machen, einfach verlerne, weil ich jetzt meine Rang verliere. Das ist logisch eigentlich. Ich muss hier runter, ups. Bin schon weg. Frag mich ja, wieso die so aggressiv darauf reagieren, dass man da oben ist. So, jetzt muss ich da irgendwo rein. Ja, es ist mitten in der Halle natürlich. Scheiße. Wie äh, komme ich in die Halle rein? Das ist so mühsam, diese Halle. Sorry. Ja, ich verletze euch. Mir nicht. Da ist kein Eingang. Ja, habe ich auch ein bisschen. Also, wie komme ich da rein? Da müsste doch ein Eingang sein jetzt da. Was willst du? Ich hab gar nichts gemacht. Fuck, die haben mich gesehen. Na gut. Ach, nur einer hat mich gesehen. Ich dachte, das ist eine Flagge. So hast du da Blunder. der mann besaß nichts von wert nur eine verdammte röhre alles was ich fand war ein pergament mit unsinnigen Kritzeleien. das ist nicht unsinnig das sind lettern und worte warum steckt ein mann lettern und worte in eine röhre wenn du mich fragst muss wichtig sein Gib her und ich sehe es mir an so wie letztes mal ich lass mich nicht von dir bestehen bist du gerissen viel vergnügen damit Ich frag mich, ob dem die Leichen auffallen werden. Nope. Ciao. Also, das haben wir gemacht. Das müsste jetzt alles gewesen sein, oder? Was ist denn da noch offen? Moment. Irgendwas fehlt da noch. Wisten, Attentat, Aussichtspunkte. Okay, Aussichtspunkte kann ich nicht machen jetzt. Alles klar. Wenn ich die hier raus will, muss ich zwei töten. Scheiße. Ach, da komme ich raus. Das ist einfacher, hier rauszugehen. Bringt mir erst noch eine Flagge. Also auf ins Büro. Ja, bin schon weg. So, da sind wir auch schon. Altair, wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, Alter Ere. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Ein richtig gemisset. Das reinigt euch euch. Abschneiden. Abschneiden. Fick dich. Aber ja, ich glaube, es wäre sauber, wenn Alter ihr ein bisschen gereinigt wird. Kann man auch anständig sein. So, und jetzt muss ich in die... Genau, in dieses Haus. Ich wusste, da war noch was. Ja, wir sammeln halt immer Infos in diesem Gebiet, wo wir den Typen jagen. Also, macht Sinn, dass es jetzt kommt. Kann ich jetzt bitte da hoch? Dankeschön. Nein! Das Dach. Ich bin vor allem auch der Einzige, der mit Waffen rumläuft. Ich finde das voll toll. Ach komm, leck mich. Jungs, nehmt ihr mich bitte mit? Ah, leckt mich. Muss ich den töten, damit ihr mich mitnimmt? Bitte. Dankeschön. Ich hoffe, die Typen holen mich jetzt nicht raus hier. Oh. Da wäre eine zweite Gruppe gewesen. Die Main-Story-Mission lasse ich ein bisschen aktiver drin, weil ich denke, das ist wichtiger. Genug, Mein Sohn, ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na, alles wird wieder gut. Nein! Gebt nein. mir eure Hand! rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen, so wie ihr den anderen halft. Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen, aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht! Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir. Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig ich bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen! Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Das sah schon echt, echt heftig aus. So, und da muss ich jetzt irgendwie rein. Ich hoffe, der ist noch im Haus drin. Eigentlich schon, ne? Ach, hier wäre ich doch ein bisschen hochgekommen. Kann ich schon ein Dachattentat machen? Ich weiß gar nicht mehr. Kann ich von oben auf jemanden runterhüpfen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann habe ich jetzt ein Problem, weil, wenn ich mich runterfallen lasse, ist das mega verdächtig. Wisst ihr jetzt, was ich meine mit diesen nervigen Typen? Und ich muss eigentlich in die andere Richtung. Nur zu eurem Besten. Und wenn der mich jetzt in die Wache reinschubst, dann bin ich nämlich das Arsch. Eines Tages ihr das ist Kacke. Ja, danke du Wichser. Sonst noch Fragen? Das ist voll Kacke. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, fucker nicht gereicht. Wenn er am Boden liegt, kann ich ihn eben so hauen. So, danke. Befreit euch von eurer Last. Ah, ich werde jetzt Reden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft da mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält, sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du willst. Aber dann seid ihr Schuld an seinen Verbrennung. Es sind keine Kinder sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und es ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es sind Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn bevor ich sie fand und aus dem Kerkern ihrer Unnachtung befreite. Ah. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Ja, du ja, du So, habe mein Mikrofon gemutet. So. Äh, ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Denn, wie ihr gesehen habt, hat mich so ein Dreckstyp. typ also halten, geistig zurückgebliebener, in die Wache geschubst. Das ist das, was ich gesagt habe. Die Typen gehen mir so schnell auf den Sack. Auch den Satz habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Tut mir leid, aber da, da muss ich jetzt leider sagen, nee, glaube ich nicht. Assassin. Ich mach... ich mach das einfach... Ich fand das voll lustig. Ah ja genau, hier kommt die Partisanen ins Spiel. Und die prügeln jetzt ein bisschen mit. Seht ihr? Und die halten die jetzt wirklich fest und einige davon verprügeln die sogar richtig... richtig übel. Wahrscheinlich in einen anderen Stadtbezirk ja, blöd, ne? Die, die blaue Wand, die hält euch davon ab, darüber zu gehen. Es ist halt schon kacke. Aber ich sehe da was, was mir gefällt. Und da ist die Leiter, die ich brauche. ihr garnier ist tot dann kehrt mit der kunde eures sieges nach massiv zurück da ist noch etwas dann sprecht oder muss ich eure gedanken lesen was denkt ihr was er von diesen leuten wollte warum er mit ihnen experimentierte so wie er es tat ihr sollt handeln nicht fragen stellen alter ihr ganz gleich was er tat oder weshalb nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein. Ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich... Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnis abschnitten. Nicht schlecht, hm? Nur dieser Kack-Aussichtsturm, den ich nicht kriege. Aber ich glaube, wir werden jetzt geportet. Also, schnelle Reise. Ah, ich kann auswählen. Ja, bitte. Cool. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Ja. Mach ich doch gerne. Hm? ihr neue Kunde, Alter, hier? Garnier von Nablus ist tot. Also. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft greifen sie auf gemeinere mittel zurück bestechung drohungen und solcherlei kniffe es gibt pflanzen alter ihr kräuter aus fernen landen die einem mann die sinne vernebeln der genuss bringt solche freude dass mancher sich dadurch versklaven lässt dann glaubt ihr diese männer standen unter drogen Rauschgift? ja wenn es wirklich so war wie ihr sagtet. kräuter scheint mir eine merkwürdige art der kontrolle Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen... Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Nein, wir müssen hier noch einen umbringen, ja. Nice, das habe ich jetzt bekommen? Wurfmesser, Fähigkeit Rempeln. Ach, geil. Ich muss nur wissen, wie ich Wurfmesser mache. Aber das finde ich schon raus. Scheiß drauf. Ah ne, jetzt schmeiße ich Wurf... Ist es, wenn ich keine Wurfmesser habe, nämlich das kurze Messer zum Prügeln? Das kann sein. Und ich habe gerade mein Wurfmesser verschwendet. Mache ich das nicht super? <lacht> so, vielleicht vergesse ich dieses Mal mein Pferd nicht. Das wäre ganz schnafte eigentlich, das, das, da wäre ich recht happy mit. Irgendwo hier gab es auch noch eine Flagge, ja, ist egal. Ich glaube, hier draußen gibt es keine Flaggen mehr. Ich glaube, die haben alle in den Städten drin versteckt. Das finde ich ganz anständig sogar, dass man die nicht noch im Zwischenweg suchen muss. Gefällt mir ganz gut. Aber ich kann ja auch nicht auf Wurfmeister umwechseln. Zu ungenau wahrscheinlich. Meine Nase juckt. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Route ich nehme gleich. Das wäre noch interessant, wegen den Aussichtspunkten auch. Jetzt muss ich nach Jerusalem. Die Frage ist, wodurch gehe ich? Am einfachsten wäre es wahrscheinlich hierhin. Also runter bis, zum Kreuz, bis zur Kreuzung und dann links. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Da ist, glaube ich, auch ein Templer und Flagge versteckt noch. So, und jetzt muss ich kurz gucken, wie ich da schneller runterkomme, weil... Da kann ich runterspringen, ja, aber sonst geht es nämlich noch länger mit Umwegen. Ach, und guck mal an, da ist direkt eine Flagge. Cool. Und das ist nochmal eine. Spart uns Zeit. Finde ich toll. <lacht> heißt aber theoretisch, wenn ich das Ganze eh noch nacheditiere, muss ich eh alles gucken. Das heißt, ich kann auch schauen, wo ich die Flaggen finde. Die Frage ist, ob ich das auf den Maps erkenne. Einfach so mal eben. Das vermute ich jetzt mal... ...bezweifle ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich. Okay, ich muss da runter und dann einmal in diese Richtung da. Ist das richtig? Ja, genau da drüben hoch. Das heißt, ich brauche ein neues Pferd vor allem. Ja, ich weiß, ich bin einfach so unheimlich... ...unheimlich cool. Oh Mann. Warte, warte, warte. Geh mal. da. Irgendwas ist doch da hinten. Habe ich hier schon was gefunden? Anscheinend. Aber ja, ist mega auffällig, wenn ich hier renne. Macht mich sofort zum Hauptverdächtigen. Okay, immerhin der Weg ist noch dasselbe hier. Das heißt, ich muss da vorne einfach irgendwo rechts abbiegen. War das hier? Wow, das sieht sauber aus. Da muss ich rechts. Dann können mich wieder alle dumm anficken. Ist mir egal. Ich bin weg. Diese Türme haben, glaube ich, auch Flaggen drauf. Who cares? Da kommen gleich die nächsten Gegner hoch. Einer von diesen Türmen hat sich eine Flagge drauf. Ah, ganz sneaky da hoch. Hat niemand gemerkt. Wirklich, das war unauffällig. Ohne Probleme. Nein, nein, nein, nein. Sind die mir jetzt nachgekommen? Oh. Jetzt hatte ich schon Angst, dass da die Gegner stehen. Okay, das ist mein hoher Turm. Aber kein Gegner drauf zum Glück. Ich bin auch voll unauffällig hier oben, das ist schön. Mich bemerkt keiner. Ich bin zu cool dafür. Aber die Stage sieht schon verdammt geil aus mit diesem. Mit dieser kleinen Insel da draußen und so. Die geht einfach komplett unter. Die ist irgendwo da in der Mitte und keiner bemerkt die irgendwie. Und trotzdem ist sie da. Voll schön. Ich habe ein Leben mehr bekommen. Und da ist eine Flagge. Warte ah, mal kurz. Ah, da kommt mein Pferd an. <lacht> so. Ganz kurz die Flagge holen doch. Was leckt mich doch? Fickt euch. Sorry. Okay, nächster Aussichtspunkt ist da. Den hole ich mir noch kurz. Wenn es zu viele Gegner da sind, dann lasse ich den mal sein noch für jetzt. Die sind alle ja nicht so relevant eigentlich. Ich weiß gar nicht... Ich gehe mal unten durch. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht oben durch. Ich glaube nicht. Nee. Nee. Passt schon. Ja, da unten ist der Turm. Ich sehe ihn schon. So, im Pferd. Ah, Scheiße. Nein, wieso ist da kein Stroh? Oh Mann. Ey. Oh, voll schön die Musik jetzt. Feier das ja ein bisschen. Ja, ah, na, klar, na klar. Also, ja, nee, das verstehe ich, dass du da jetzt Probleme hast. Ah, da oben wäre eine Flagge gewesen. Ja, habe ich Pech gehabt, ne? Blüht gelaufen, weil jetzt geht's nach Jerusalem. Ich glaube, die, dieser Aussichtspunkt bringt nicht mal so viel. Einer von den beiden da bringt nichts. Eigentlich. Kurz mal laden lassen. Okay, doch, der, der bringt was. Da war doch auch noch. Okay, dann habe ich mich geirrt. Okay, egal. Da steht auf jeden Fall ein Pony rum. Ein Weißes wieder. Mit dem gehen wir jetzt nach Jerusalem. Und erledigen den Rest. Ja, finde ich auch. Also wirklich, das war jetzt... Ja. Der hat mich jetzt überzeugt, stehen zu bleiben. Sorry, Leute, ich muss da mal kurz durch. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Bin ich da richtig? Ja, bin ich noch. Okay, vorne links. Und dieses ganze Gebiet da drin ist eigentlich komplett für den Arsch. Böse, ich weiß, aber es ist einfach so. Ich rempel dir mal an, das macht Spaß. Sorry. Ich finde es voll lustig. Kann ich mir sowas noch erlauben, weil durch ein Ladescreen durchverfolgen sie dich nicht. Ganz hatt mir so einen Grünton, irgendwie ist das voll schön. Sorry. Ja, tut mir jetzt aber leid. Alter, was ist das für eine Schlange? Schön zu hören. Und da sind wir in Jerusalem. Ist das ein Friedhof da draußen? Sieht so aus, ne? Ab hier gehe ich zu Fuß mal weiter. Nicht, dass ich viel weniger aufwendig wäre, aber... Okay. Ernsthaft? Ich kann... Warte mal. Was ist in dieser Richtung denn? Das ist... Hier draußen? Ach so, das, da, dann nehmen sie diesen diesen Tempel schon. Ja, klar, den Tempel kann ich noch nicht betreten. Das glaube ich später ist wichtig. Okay. Wir können tun, was uns gefällt. Ja, ich weiß. Kann ich aber auch töten, wer mir gefällt. Das ist keine Frage. Nope. Hä? Ach so. Stimmt, da habe ich jetzt Wurfmesser drauf. Ich muss aufpassen. Bleibe ich doch lieber beim Langschwert. <lacht> Macht, glaube ich, mehr Sinn. Ach, da habe ich meine Wurfmesser drin. Fände ich jetzt noch cool, wenn da stehen würde, wie viel ich hätte. Aber ich kann bis zu 15 haben. Das ist ein bisschen schwierig dann. So, äh, ich muss da hoch. Ihr seht gleich, wieso. Das müsste eigentlich in diesem Torbogen sein. Meine Lieblingsbeschäftigung in Assassin's Creed. Fuck, das war nicht in diesem Torbogen. Da wäre eine Flagge gelöst, Ego. Normalerweise starten wir, glaube ich, in der Mittelschicht. Kann das sein? Ah nee, wir sind im Nobelviertel. Wow. Aus also dem Bürgerviertel, meine ich. Wir sind im Nobelviertel. Oh ja, klar. Was für ein Viertel gäbe es nur ohne solche Menschen, ne? Also wie gesagt, im echten Leben, klar. Ich gebe auch manchmal noch so ein, zwei Franken, wenn ich gerade das in der Tasche habe. Selten, weil ich selber nicht viel habe. Ich lebe jetzt gerade noch von 25 Franken für drei Tage. von meinem letzten Lohn bis zur Alltag kommt. Fuck. Also, ja, ich kann jetzt nicht wirklich was abgeben, leider. Tut mir leid. Aber wenn ich kann, dann mache ich das. Aber hier ist es dann doch dezent, penetrant, nervig. Und das tut mir auch sehr leid, dass ich da nichts geben kann, aber... Vor allem habe ich dann teilweise einfach die Leute, die... Also man sieht auch Leute, die da mit einem Bier und einer Zigarette in der Hand rumlaufen. Hey, hast du einen Franken? Ich brauche Geld unbedingt. Klar. Und nicht, ich habe eine Zigarette geschnauzt, sondern volle Packen Zigaretten dabei. Äh. Und im Rucksack ging noch zwei, drei Bier oder so und dann denkst du so, ja okay, du brauchst das Geld, ja klar. <lacht> dann gibt es auch nichts mehr. <lacht> ähm, wie immer werde ich die andere Mission nicht machen. Bürgerrettungsmission könnte ich machen, aber ich würde eigentlich zuerst gerne diesen Aussichtspunkt mitnehmen und dann ins Büro gehen. Das Schlimme ist, ich bekomme drei, Wurf, druf, drei Wurfmesser und ich habe noch... Äh, ich bekomme fünf Wurfmesser und ich habe noch drei. Ich habe schon zwei nutzlos verschwendet. Autsch. Okay, schick. Scheiße. Da muss ich hoch. Ah, jetzt ist fertig. Jetzt muss er rumlaufen. Komm noch ein bisschen und hoch, hoch, nicht runter, hoch. Dankeschön. Ja, sieht schon edel aus, der Junge mit seinem Mantel. Ja, ich finde, am Ende des Spiels kann man alte eher echt mögen. Und nach Revelations, doch Revelations war's. Nach Revelations ist es ganz cool eigentlich. Nach Revelations hat er wirklich ein bisschen diesen Legendenstatus. Ich mach die Plattform noch kurz, die ich markiert habe, weil die gerade so halb auf dem Weg liegt. Das müsste der Turm da oben sein, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch hinkomme, schon hinkomme wegen dem Kreis. Äh, bei mir Kreis habe ich ein Grab, dass wenn ich springe, dass ich dann in der Luft erfangen äh, kann. Und es kann sein, dass ich das noch nicht kann. Und dass ich das Köln muss, um da hochzukommen. Nix. Bauinspektion. Ich gucke, ob alles super konform ist hier. Da kann man runterfallen, das ist äh, gefährlich. Und das ist eine Super-Verletzung. Ich bitte euch, das bis zur nächsten Inspektion besser zu machen. Ansonsten muss ich mich gezwungen sehen, euch eine Buße zu verteilen. Alles klar? Danke. So, ich probiere trotzdem mal kurz auf den Turm zu kommen. Es kann aber wirklich sein, dass das nicht möglich ist momentan. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, Junge. Okay, nein, dann war es ein anderer Turm. Ich muss markieren, das wäre viel einfacher. Wenn ich markiere, dann tötet er nämlich auch den, den ich will. Schön, wenn man da Leiche sieht. Okay, und jetzt ist aber das nächste wirklich dieses Büro. Ich springe einfach in die falsche Richtung. Wo springe ich denn runter? Ja, ernsthaft, wo springe ich denn hier runter jetzt? Äh. Ja. Doch in die falsche Richtung, scheiße. Ja, immer dasselbe, immer so eine Treppe vorne dran. Weil voll böse, wenn dann mal so ein äh, Templer stehen würde.